Die Wohnungsmarktsituation für Studenten ist sehr kompliziert. Zum einen müssen Studenten natürlich in die Großstädte ziehen, weil dort die meisten Universitäten sind. Zum anderen haben sie eben sehr geringe Einkommen und die Mieten in den Großstädten sind natürlich besonders stark gestiegen. In München muss man für eine typische Studentenwohnung mittlerweile 580 Euro ausgeben. Auch in Hamburg oder Frankfurt liegen die Preise bei rund 500 Euro. Das ist also eine Menge Geld, die Studenten aufbringen müssen. Und, was vor allen Dingen sich auch zeigt, der Markt wird immer enger, es gibt immer weniger Angebote. In den letzten Jahren sind die Studentenzahlen enorm gestiegen, aufgrund doppelter Jahrgänge unter anderem. Aber die Zahl der Wohnheimplätze ist kaum angepasst worden. Und da gibt es einfach eine große Lücke, die geschlossen werden muss, auch durch mehr staatliche Förderung.